Ich freue mich, euch zu begrüßen an diesem Sonntagmorgen, dass wir uns wieder hier versammeln dürfen und zusammen Gottes Wort studieren können, ihm singen dürfen, auch jetzt wieder mittlerweile offiziell im Gemeindesaal mit Gesang. Man muss nicht mehr rausgehen, so wie ich mitbekommen habe. Anton sagt nein, okay. Gut, Müsste vielleicht Nathalie nochmal sagen, weil sie wollte sonst vorne vorbereiten. Gut, wir singen dann draußen. Singen können wir auch drin und draußen. Hauptsache wir sind mit dem Herzen beim Herrn und geben ihm die Ehre dazu. Doch bevor wir das machen, möchte ich einige Punkte ankündigen für die kommende Woche. Wir haben die Jugendstunde wieder, die seit jetzt einiger Zeit läuft. Jetzt nach dem Camp geht es weiter. Freitags um 17 Uhr sind wir hier. Für alle, sag mal ab 12, 13 Jahren treffen wir uns oben im Saal und studieren Gottes Wort. Und Hauskreis ähm, ist dann übernächste Woche, einfach mal zum Vormerken am 18. und das Gebetstreffen am Donnerstag hier in der Gemeinde. Ähm, beim letzten Mal war es um 10 Uhr, ansonsten jetzt mit Schulbeginn vielleicht auf Paula zugehen, ob sich die Zeiten ändern, aber wer Interesse hat, kann auch gerne äh, zu mir oder auch zu Anton kommen dann können wir euch dann für kommenden Donnerstag die Zeiten nennen. Ich möchte euch einladen, dass wir unseren Gottesdienst mit Gebete öffnen und bitte euch dazu aufzustehen. Danke dir, Jesus Christus, für den Sonntagmorgen, den wir hier ähm, ja, verbringen dürfen mit unseren Geschwistern, aber vor allem, Herr, weil wir wissen, dass wir dein teures und wertvolles Wort gemeinsam studieren dürfen, danke dir, Herr, für die Zeit, die wir auch dafür haben dürfen und ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns auszurichten, unsere Gedanken zu fokussieren auf dein Wort, weg von den alltäglichen Dingen hin zu dem, was du uns lehren möchtest, auch heute Morgen. Hilf uns, Herr, konzentriert zu sein, danke dir, Herr, für dieses große Privileg, dein Wort zu studieren und immer mehr Stück für Stück dich besser kennenzulernen, Deine Gebote, das, was du für uns möchtest, Herr, wir wissen, es ist das Beste. Hilf uns, Herr, uns dir treu nachzufolgen, damit es uns gut geht. Hilf uns, gehorsam zu sein und auch heute das, was wir hören und lernen, umzusetzen. Im Namen Jesus Christus bitte ich. Amen. Nehmt gerne Platz und öffnet eure Bibeln. Wir befinden uns in der Apostelgeschichte, in Kapitel 13. Und beim letzten Mal, wo wir mit dem Kapitel 13 begonnen haben, der Bruder Worwa daraus vorgelesen hat, können wir feststellen, dass Kapitel 13 so etwas wie ein Wendepunkt in der Apostelgeschichte ist. Denn die ersten zwölf Kapitel konzentrieren sich auf den Apostel Petrus. Und die restlichen Kapitel ab Kapitel 13 drehen sich um Paulus. Bei Petrus lag der Schwerpunkt auf der jüdischen christlichen Gemeinde in Jerusalem und in Judäa und mit Paulus liegt der Schwerpunkt nun auf der Mission, auf der Verbreitung des Evangeliums in der römischen Welt, ausgehend von Antiochia, was wir heute lesen werden, wo sie beginnen mit Barnabas. Und in den ersten drei Versen des 13. Kapitels sehen wir eben, dass Saulus, Paulus, mit Barnabas durch den Heiligen Geist zum Dienst ausgesondert wurden und durch Gebet und Fasten von der Gemeinde dazu bestätigt wurden, ausgesandt zu werden. Und hier möchten wir heute weiterlesen in Kapitel 13, die Verse 4 bis 13. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Und als sie die Insel bis nach Pathos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Barjesus der sich bei dem Stadthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Olymas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte, den Stadthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Pathos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Wir lesen, dass Barnabas und Paulus als erstes nach Zypern gehen. Saulus und Barnabas beginnen dort ihre Missionsreise, weil diese Insel auch die Heimat von Barnabas war. Sie war nicht weit weg von Antiochia und es gab dort eine große jüdische Bevölkerung. Paulus ist zuerst zu den Juden gegangen, zuerst zu den Synagogen am Schabbat und danach hat er auch zu den Heiden gepredigt. Und hier lesen wir in Vers 5 von einem Zauberer, einem Juden. Und das Wort Zauberer kann man ähm, auch gut übersetzen mit Magier. Damit werden alle Arten von Okkultismus und ähnlichen Praktiken bezeichnet. Magier ist jemand, der praktisch Okkultismus betreibt, Dinge, die gegen das Wort Gottes sind. Und dieser Magier verwendete zudem seine Erkenntnis und sein Wissen zum Bösen, um andere, in dem Fall den Statthalter, vom Weg Gottes abzuhalten. Und sehr konsequent ist hier die Reaktion des Apostels. Nämlich, dass der Apostel Paulus durch die Kraft Gottes den Magier für eine Zeit lang erblinden lässt. Und dabei spricht Paulus den Magier mit den Worten Sohn des Teufels an. Er bringt es auf den Punkt, denn alles, was sich gegen Gott richtet, ist nicht von Gott und somit vom Teufel. Nun kann man denken, es gibt einige Söhne des Teufels und es gibt einige Söhne Gottes und da gibt es einige Neutrale, die noch nicht wissen, wo sie hingehören. Das ist aber falsch, denn jeder, der nicht zu Gott gehört, gehört zu Satan. Ihr könnt gerne dazu 1. Johannes 3 Verse 1 bis 10 nachlesen, es gibt keinen dazwischen. Entweder bist du ein Kind Gottes oder du bist ein Kind des Teufels. Und nachdem nun der Magier blind geworden ist, lesen wir in Vers 12, wie der Stadthalter gläubig geworden ist, nachdem er gesehen hat, was geschehen ist. Und jetzt ist die Frage interessant, wurde dieser Stadthalter gläubig durch das Wunder, das er gesehen hat? Nein, ich denke nicht, denn die Menschen, wenn die Menschen allein durch Wundersehen gläubig würden, so würde der Herr Jesus und die Apostel sehr viel mehr Nachfolge haben. Denn durch Jesus und viele seiner Jünger wurden sehr mächtige und sehr zahlreiche Wunder vollbracht und in der Regel sehen wir, dass die Menschen zwar erstaunt waren, aber dennoch bei weitem nicht alle gläubig wurden und nicht alle ihm folgten. Oft sogar im Gegenteil, sie suchten ihn zu verurteilen, zumindest wenn es um die Pharisäer und die Schriftgelehrten geht. Das bedeutet, dass der Mensch nicht durch Wunder gläubig wird. Wunder können einen Menschen dahin führen, dass der Mensch mehr über Gott nachdenkt, zu seinem Wort greift und intensiver sich mit dem Wort Gottes befasst. Und wenn das der Fall ist, dann kommt die Erkenntnis, und die wahre Buße kann folgen. Und das lesen wir auch interessanterweise hier in Vers 12 beim Stadthalter. Dort, hieß es, dort heißt es, als nun der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig betroffen von der Lehre des Herrn. Das heißt, es ging nicht nur dort um das Wunder. Das Wunder war ein Punkt, das ihn dahin geführt hat. Aber letztendlich wurde er betroffen oder überführt von der Lehre des Herrn, vom Evangelium, von der Botschaft, dass Jesus Sündern vergibt, die zu ihm kommen. Und das ist für uns auch heute sehr wichtig in einer Welt, wo die Menschen oft eben nach Wundern haschen und versuchen und denken, dass wenn sie ein Wunder Gottes sehen, dann werden sie glauben, dann wird es ihnen leichter fallen. Das ist nicht der Fall. Mit dem Wort Gottes kann man sich beschäftigen, unabhängig von Wundern. Und das Wort Gottes führt uns zum Herrn, Es schenkt uns Erkenntnis, es überführt uns von unserer Sünde. Und so können wir, betroffen durch die Lehre des Herrn, ebenso zum Herrn finden. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen, um über das, was wir hier auch gelesen haben, zu beten und dem Herrn für sein Wort zu danken könnt gerne aufstehen nach Möglichkeit und ich werde beten Danke Jesus Christus für diese Verse die du uns in deinem kostbaren Wort hinterlassen hast dass wir sehen dürfen wie Saulus und Barnabas ausziehen um dein Wort zu verkündigen den Juden sowie den Heiden der ganzen damaligen Welt Danke dir Jesus dass wir auch sehen dürfen dass auch finstere Mächte, satanische Mächte da sind, um die Verbreitung des Evangeliums zu stören und zu hindern durch Menschen, die sich mit Dingen befassen, die dir zuwider sind, die denken, dass sie Erkenntnis haben, aber in Wahrheit verhindern, dass Menschen zu dir kommen. Und Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, aufmerksam zu sein, dein Wort zu verkündigen, und zu verstehen, Herr, dass nur wer dein Wort kennt, wer überführt wird durch dein Wort, wahre Buße auch tun kann und zum Glauben an dich kommen darf. Hilf uns, Herr, dieses Evangelium auch selbst zu verkündigen. Hilf uns, Herr, nicht nach Wundern und irgendwelchen Wunderwerken Ausschau zu halten, sondern zu wissen, dass der Glaube durch dein Wort kommt und durch eine lebendige Beziehung mit dem Herrn. Im Namen des Christus. Amen. Amen. Wir grüßen alle, alle die aus dem Urlaub vielleicht zurück sind und freuen uns zusammen auch heute zum Bibeltext für heute zu kommen. Für die Predigt er ist geschrieben im Brief an Philemon, Philemon von Versen 20 bis 22. Philemon 20 bis 22. Ich lese vor. Dann beten wir und starten. Ja mein Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue in dem Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir. Denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Zugleich bereite mir eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. Himmlischer Vater, wir danken und preisen dich für dein Wort, eine rechte Leuchte auf unserem Lebensweg. Wir bitten um deinen Segen, bitten, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, denn sonst können wir wieder Predigen, noch verstehen, noch erfüllen, was wir gehört haben. Schenke uns deine Gnade, sei bei uns gegenwärtig, öffne das Herz, dass es nicht verstockt ist, dass es nicht widerstrebt. Deiner Ermahnung, gib auch Trost denen, die vielleicht gebrochen und gebeugt sind. Gib uns Busse her, hilf, dass wir auf Christus Jesus, unseren Heiland, feste blicken und im Nachfolgen in Jesu Namen preisen wir dich. Amen. Wir sind im abschließenden Text des Hauptteils. Wir haben davor diesen Brief des Paulus an Philemon betrachtet, Schritt für Schritt. Und hier die, dieser, diese Verse, dieser Abschnitt, den wir haben, ist dass der letzte vor dem Schluss. Ja, der Paulus hat bereits seine Bitte ausgesprochen für den Geflüchteten. Sklaven Onesimus, er hat dort für ihn eingestanden, wir haben letztes Mal gesprochen, wie herrlich da die Begriffe wie äh, biblisch die Stellvertretung, die Vermittlung, die Versöhnung dort in einer ganz praktischen Angelegenheit so glänzen kann man sagen und heute sind wir hier im letzten Teil und auch hier lernen wir diverse sehr wertvolle Dinge für uns. Ja, lass uns diesen Textabschnitt betrachten. Und das Erste, was wir lernen, was so ganz äh, kostbar ist, was so ganz besonders ist, wir gewinnen einen Blick hinein in das Herz von Paulus. Ja, das ist etwas sehr Intimes, sehr Wertvolles. Auf welche Weise? Ja, wir können hier sehen, um welche Dinge Paulus sich freut ja? und die Dinge, über die sich ein Mensch freut, offenbaren, was sind seine Werte, was ist für ihn wichtig und teuer. Ja? Zum Beispiel, wir hatten eine Reihe von Geburtstagen in den letzten Wochen. Mein Sohn hat einen Geburtstag ja? und ich habe ihm einen echten Original-Bundesliga-Fußball geschenkt. Und er hat sich gefreut darüber, ja, weil das das gefällt ihm. Ja. Wenn ich aber ihm zum Beispiel ein super Buch geschenkt hatte, worüber ich mich gefreut hätte, ja, zum Beispiel von Donald Carson das wunderbare Buch über den Gebrauch des Alten Testaments im Neuen, ja. ich denke, seine Freude wäre zu diesem Zeitpunkt seines Lebens etwas gedämpfter, sage ich mal, ja, weil er eben jetzt etwas ja, andere Werte hat. Ja. Und umgekehrt, wenn ich einen echten Bundesliga-Fußball bekommen hätte, ja, nicht unbedingt würde ich etwas so Sinnvolles damit anfangen, aber umgekehrt schon, ja, weil wir haben jeder unsere Werte, ja, über die wir uns freuen. Und hier, wir sehen Paulus im Gefängnis, ja, nach wie vor, lasst uns erinnern, er ist im Gefängnis. Im Gefängnis erleidet man Not und Entbehrungen, ja, besonders im römischen Gefängnis damals. Da gab es keine Klimaanlagen, da gab es keine Menschenrechte und gar nichts. Ja. Ein Mensch war gebunden, saß da. Paulus ist in dieser Lage und er braucht eine Erquickung. Ja. Nochmal zu diesem Begriff, Erquicken bedeutet neu beleben, stärken oder erfrischen. Ja, heutzutage, wenn Hitze draußen ist und wir haben keine Wasserflasche dabei und sind den ganzen Tag unterwegs, wir können ermüden, uns, kann sogar schlecht werden. Wir brauchen eine Erquickung, wir brauchen einen Schluck frisches oder besser gleich mehrere vom kühlen Wasser. Wir brauchen uns erfrischen, uns neu beleben. Und Paulus sagt hier, dass etwas ihn erquicken würde. Ja, er würde aufleben, er würde neu belebt sein, er würde erfrischt sein. Ihm würde eine Freude widerfahren, mitten in seinem Gefängnis. Was wäre das? Und das ist das Erste, was wir hier erfahren, das Kostbare durch unseren Blick in das Herz von Paulus. Er würde sich freuen und freut sich am Wohl von anderen. Ja, das ist Punkt 1. Paulus würde sich freuen, nicht weil Philemon ihm ein Geldgeschenk oder irgendwas zukommen lassen würde, sondern wenn Leute, die ihm lieb sind, wenn ihnen wohl geht. Ja, Paulus freut sich zweierfach. Einerseits über den Onesimus, wie er sagt, meinen lieben Sohn, den ich geboren habe in Ketten, Warum freut er sich? Weil Onesimus, wenn die Sache gelingt, über Paulus ihn bittet. Er würde zurückkommen, es wäre die unschöne Sache in Ordnung gebracht, Onesimus wäre wieder zu Hause, wo er hingehört, er wäre versöhnt mit seinem Herrn, zwischen denen dieser Bruch geschehen ist, es wäre alles wieder gut. Und Paulus freut sich darüber, er freut sich, weil es Onesimus wohlgehen würde. Und zweitens, er freut sich über Philemon und das steht hier ganz direkt, dass ich mich an dir erfreue in dem Herrn, erquicke mein Herz in Christus. Paulus freut sich an Philemon, weil er hofft und weil er sieht, dass er wie ein echter Christ handelt in dieser Sache. Ja, das freut Paulus, dass sein Philemon, sein Freund, sein lieber Bruder, nochmal zur Erinnerung, ja, das sind alles Beschreibungen, die er auf Philemon anwendet, dass er in dem Herrn Recht handelt, dass er vergeben würde, dass er diesen Konflikt beilegen würde. An diesen beiden freut er sich, ja. Warum ist das so kostbar? Warum ist das so wichtig, dass wir uns das bewusst machen? Weil, wenn wir ehrlich uns selbst betrachten, wir, werden wir beschämt entdecken, dass bei uns gerade sehr oft das nicht so läuft, dass wir nicht an anderen Freude haben, sondern vielmehr ganz umgekehrt. Es gibt das schreckliche Wort Schadenfreude, wo das Herz sich freut mit einer vergifteten Freude, wenn es einem anderen schlecht geht. Ja, das ist ein schreckliches Wort, ich zücke immer innerlich, wenn ich dieses Wort treffe oder darüber nachdenken muss. Ja, Schadenfreude. Oder das Glück der anderen betrübt uns. Ja, wir sind frustriert, wir sind erbittert darüber. Und wenn jemand sagt, ja, was, über welche Monster redest du? Ja, über... Solche, die, die wir sind, ja? ich kann das von, von mir sagen, wenn jemand sagt, wir sind doch nett, wir freuen uns natürlich, wenn es anderen geht, natürlich freuen wir uns. Wirklich? Lass uns ein ganz banales Beispiel durchdenken aus unserem Alltag. Ganz ehrlich, jeder soll innerlich nachdenken, ob er sich freuen würde. Zum Beispiel, wir haben eine feste Arbeitsstelle, und wir haben ein Gehalt, wir sind zufrieden mit dem, wir danken Gott. Danke für meine Arbeitsstelle, ja, singen wir als, als Lied auch oft. Und oh, wir sind vollkommen zufrieden damit. Und eines Morgens, wir kommen ins Büro oder auf unsere Arbeitsstelle, wo auch immer das ist, und kriegen heraus, aus Gesprächen oder was, was drumherum läuft, dass alle Kollegen haben eine Gehaltserhöhung um 100% bekommen ja, verdienen doppelt so mehr. Und bloß ich allein nicht. Ich verdiene keinen Cent weniger. Ja, gestern war ich super zufrieden damit. Und plötzlich, heute Morgen, ist alles irgendwie düster geworden. Ja, obwohl mir ist kein Schaden entstanden. Absolut. Gestern habe ich gedankt, Gott sei Dank, für meine Arbeitsstelle und meinen Lohn. Und plötzlich, weil heute anderen besser geht, ist irgendwie etwas nicht so, wie es sein sollte. Ja, und wenn jemand sagt, ach, das ist ja ungerecht und so weiter. Deswegen bin ich betrübt, nicht weil andere sich freuen. Ja, Jesus hat einmal das Gleichnis gebraucht, wo es gerade um dieses Prinzip geht. Ja, Matthäus 20, von 1 bis 16, das Gleichnis von Arbeitern im Weinberg. Zur Erinnerung. Ja. Es kommen Arbeiter, einige handeln aus, ihren Vertrag, wir bekommen einen Dinar. Und sie sind super zufrieden und gehen an die Arbeit. Dann mehrere Stunden später, Nochmal eine Gruppe, nochmal eine Gruppe, nochmal eine Gruppe. Und abends zahlt der Arbeitgeber, der Hausherr, zahlt aus. Und er zahlt den letzten einen Dinar. Und den ersten, die mit ihm verhandelt haben und zufrieden waren, auch einen Dinar. Freuen Sie sich da? Über die anderen, dass die anderen auch jetzt ihre Familie ernähren können an diesem Tag, dass sie auch ihren Lohn bekommen haben. Überhaupt nicht. Da, da heißt es im Text, da murten sie gegen den Hausherrn. Ja, sie waren nicht glücklich. Und er fragt direkt, bist du unzufrieden, weil ich gütig bin? Und die, die, die Antwort ist offenbar ja. ja, weil eben unser Herz ist nicht zufrieden manchmal, wenn anderen besonders in den Punkten, die wir als sensibel empfinden, wo es anderen gut geht. Ja, kann sogar in der Familie so passieren. Ein Ehepaar ist da, beide arbeiten und plötzlich die Ehefrau bekommt Beförderung, findet bei der Bank eine gute Anstellung und verdient plötzlich bedeutend mehr als der Ehemann. Und plötzlich entsteht so eine Spannung. Ah, jetzt verdienen sie mehr, brauchen sie mich noch bin ich noch ein rechter Mann und so weiter, obwohl eigentlich, ist ein, du bist derselbe, sie hat dich lieb, alles ist gut. Ja, aber plötzlich ist da so, irgendwas ist schief, ja, weil wir eben manchmal gerade an der Freude von anderen ist bei uns etwas, ja, macht uns missmutig irgendwie. Aber es gibt auch ein anderes Beispiel. Paulus sehen wir, er freut sich, ja, aber noch ein anderes Beispiel will ich anführen, damit wir diesen Unterschied begreifen, ja. Da ist eine Mutter ja, und die Mutter ist eine simple Facharbeiterin. Sie arbeitet am Fließband, niedriger Lohn, reicht gerade so zum Überleben. Und sie hat Kinder, ja, zum Beispiel einen Sohn. Und der geht studieren und wird angestellt und bekommt ein Gehalt vielfach höher als bei der Mama. Und sie freut sich darüber, sie dankt Gott auf Knien, her, danke, dass du meinem Sohn so geholfen hast. Sie hat keinerlei diese, diese Bitterkeit. Warum? Was ist der Unterschied? Warum kann sie sich aufrichtig freuen, je besser es ihren Kindern geht, je besser sie im Leben stehen, je glücklicher ihre Familien sind, dass sie gesund sind, dass es ihnen wohl geht. Die Mutter freut sich ganz, ganz leicht und, und froh darüber. Warum? Was ist der Unterschied zu uns? Warum freuen wir uns nicht so leicht über andere? Und der Unterschied ist, meine ich ganz einfach, ja? ihre Liebe ist von einer ganz anderen Qualität als unsere. Es geht um die Liebe. Die Liebe der Mutter ist in dieser Hinsicht anders als unsere Liebe zu den Kollegen. Ja, wir haben auch eine Liebe vielleicht zum, zum Bekannten, zu Kollegen und so weiter, aber die Mutter hat eine Reifere, eine tiefere, eine stärkere Liebe. Ja? Und Paulus in der bekannten Stelle, wo er die Liebe besingt im gewissen Sinn, eine Hymne an die Liebe, 1. Korinther 13, da heißt es an einer Stelle, Vers 4, die Liebe ist frei von Eifersucht und Neid. Das ist, warum uns so oft, oder auch wenn es manches Mal, aber gibt es, ja, so oft schwerfällt, aufrichtig und mit reiner Freude sich zu freuen über anderes Erfolg und Vorankommen und Glück und Freude. Ja, da, wo es bei uns so innerlich irgendwo ein bisschen so, ja, das Herz ein bisschen gedrückt wird. Ja. Das ist auch ein tieferer Grund für viele Konflikte, die mit bei uns geschehen, in der Gemeinde oder zwischenmenschlich mit uns. Manche Konflikte und Reibungen, wenn man einfach analysiert, was sind die Motive, was bewegt mich so zu reagieren, warum ist diese Situation entstanden. Wir würden entdecken, wenn wir tiefer graben, da war Eifersucht, Neid, Missgunst. Ja? Wir gönnen einem anderen nicht sein Glück so frei, wie eine Mutter ihren Kindern gönnt. Ja? Sondern wir sind immer so ein bisschen Konkurrenten irgendwo. Ja? oder Da ist ein bisschen dabei etwas, was uns vergiftet, die Freude am anderen. Ja? Warum? Weil unsere Liebe nicht vollkommen ist. Sie ist nicht reif. Die ist vielleicht schon da, da sind gute Ansätze vielleicht schon da. Aber... Die muss noch reifen, die muss eine Qualität bekommen, ja. Und Paulus, er hat diese Qualität, ja. wir haben gesprochen, dass immer wieder in diesem Brief ist zu sehen, wie Jesus sich seine Gestalt, seine Gestalt gewinnt in den, in den Personen dieses Briefes und in Apostel Paulus ganz besonders. Ja. Die Liebe Christi ist in Paulus. Das ist, warum er sich freuen kann über seinen Ciso Nonesimus über den Freund Philemon. Ihnen geht es gut und er sagt, das ist für mich eine Erquickung. Ja? Das, das, das baut mich auf, das erfreut mich. Wo wir in unser eigenes Herz gucken und entdecken, da ist so eine Liebe nicht drin. Ich entdecke, da ist noch viel, wo ich diesen vielleicht Vielleicht ganz tief versteckt, vielleicht ganz irgendwo im Herzenswinkel, aber da ist noch Eifersucht da. Ich gönne nicht meinem Nächsten sein Glück. Da ist ein bisschen Missgunst, da ist ein bisschen Wettbewerb, Neid. Ja? Das bezeugt uns eben, dass unsere Liebe unvollkommen ist. Und in der Tat, die Bibel bezeichnet das Herz des Menschen mit einem ganz anderen, starken Wort. Es ist gesagt, dass Herz des Menschen in seinem natürlichen Zustand ist aus Stein. Ja, das heißt es bei Propheten Hesekiel 36, 26 Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das Herz aus Stein aus eurer Brust wegnehmen und euch ein lebendiges Herz geben. Ja, die, die, diese Entdeckung da ist keine Freude da, die Freude ist etwas unterkühlt, ja? die Freude ist vielleicht ganz nicht da. Offenbart mir, mein Herz ist noch an Stellen steinern, da ist noch diese Kälte, da ist noch diese Härte. Und wenn ich einen Stein nehme und versuche ihn zu drücken, da wird nichts passieren, er ist hart. Ja? Und so kann ich auch schlecht aus meinem Herzen etwas rausquetschen. Was muss geschehen? Egal, wie ich bemühen werde, wird nichts passieren. Herz ist eben steinern. Was muss passieren? Da muss eine Änderung geschehen an diesem Herzen. Ja? Und die geschieht eben durch Gottes Wirken. Gott sagt, ich will euer Herz aus Stein nehmen und ich will ein neues Herz geben. Gott schafft diese Herzensänderung. Ja. Unsere Liebe ist unvollkommen oder abwesend. Warum? Wir lesen, ja, 1. Johannes 4,16, Gott ist Liebe. Ja? Damit in meinem Herzen diese Liebe ist, die wir bei Paulus merken, die vollkommen ist, die sich freut am Glück des anderen, die sich ohne Eifersucht und Neid, anderem gönnt sein Gutes, da muss Gott in das Herz einziehen. Ja? Ohne Gott bleibt es ein Stein. Ja? Gott muss kommen, und weil Gott Liebe ist und weil Gott ohne Ende ist, er ja, ist unbegrenzt, dann werde ich eine Quelle haben, von der diese Liebe fließen kann. Dann muss ich nicht mich irgendwie quetschen und Tropfen für Tropfen irgendwie daraus drücken, sondern Gott wird die Quelle der Liebe in mir. Ja. Wie kommt Gott hinein in mein Herz? Epheser 3,17 Durch den Glauben an Jesus Christus, dass er Wohnung in euch bezieht, ja. dass er Herr meines Herzenswirt, meines Lebenswirt. Und dann gilt dieses Prinzip. Siehe, ich mache alles neu. Paulus' Herz war auch nicht immer so wie jetzt. Es gab Zeiten, wo Paulus Leute bis aufs Blut verfolgt hat. Da gab es Zeiten, wo der Zeuge Stephanus da stand, man hat ihn gesteinigt und Paulus stand daneben, und begrüßte das. Ja, da heißt es, Paulus begrüßte seine Ermordung ja, in Apostelgeschichte. Da war sein Herz, man kann sagen, ja, Paulus war halt so ein lieber Mensch, deswegen war das bei ihm so. Nein, Paulus war irgendwann ganz anders. Sein Herz war auch steinern und kalt und hart. Aber dann ist ihm Jesus begegnet und wurde Herr seines Lebens ja, und kam in sein Herz. Und da wurde alles neu für Paulus. Ja, und an diesem Herzen hat Christus gewirkt, sodass wir am Ende des Lebens, hier ist Paulus schon im Gefängnis, ein alter Mann, haben wir gelesen, ja, im Anfang des Briefes, da sehen wir das Resultat dieses Wirkens, wo Jesus in seinem Herzen war und tat. Dass Paulus sich freuen kann über andere. Er wurde eine neue Kreatur. Und da, wenn ich merke, Herr, mein Herz ist kalt, es freut sich nicht, da ist Neid, da ist, ich, ich vermisse das, was ich sehe an Paulus. Da ist der Punkt zu flehen, Herr, mache auch mein Herz neu. Da ist der Punkt zu prüfen, Herr, ist mein Herz noch steinern? Vielleicht bin ich in der Gemeinde, aber das ist nicht die Frage, ob ich in der Gemeinde, ob ich komme regelmäßig zu der Jugend oder hier zu Gottesdiensten die Frage ist ist am Herzen diese neue kreatur geschehen bei mir und wenn nicht flehen her mache das alte weg ja, das alte ist vergangen weg in christus ist ist eine neue kreatur 2 korinther 5 17 Mache mich zu einer neuen Kreatur. Ziehe ein in mein Herz. Mache weg den Stein. Lass mein Herz lebendig sein, dass es auch andere frei lieben kann. Ja, und das ist eine, eine der Merkmale, dass man sich freuen kann am eines anderen Wohl, ja, wenn wir uns freuen. Wie reift unsere Liebe, wenn wir vielleicht feststellen, ich bin mit Christus, ich weiß, diese Geburt ist geschehen, aber ich habe auch noch... Bereiche oder Beziehungen, wo ich nicht so die Liebe habe, die ich brauche. Wir müssen reifen. Wie reifen wir? Ja? Wenn ich so ganz banal so ein Beispiel gebrauche. Ja? Wie reift eine Tomatenpflanze? Wir waren gerade im Urlaub, haben unsere Eltern besucht. Die haben einen Garten mit Gewächshaus und da sind Tomaten ja, so hoch. Wie reifen sie? Sie müssen etwas haben, damit sie reifen. Es muss Licht sein für die Photosynthese, Wasser, Boden mit Nährstoffen und Zeit. Und dann reifen sie. Und so auch unsere Liebe, die reift, wenn wir sind im Licht. Und die Bibel sagt, Johannes 1,9, über Christus Jesus. Er ist wahres Licht, Licht dieser Welt, wenn ich in Christus in Beziehung bin, wenn ich mit ihm mein Leben führe, wenn ich ihm nachfolge, ja, seine Lehre ernsthaft nehme zu Herzen, befolge, im Licht bin, in seiner Gemeinschaft, durch Gebet, durch Hören auf sein Wort, durch die Bibel. Ich bin im Licht. Da wird reifen. Ja. Meine Pflanze wird über die Zeit reifen. Wir brauchen Wasser. eine ja. Tomate braucht Wasser. Und Jesus sagt, Johannes Kapitel 7, wenn da dürstet, wer ist ohne Wasser, wer verschmachtet ohne Wasser, wer Durst hat, wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus gibt dieses Wasser des Lebens umsonst, ja, seinen Geist gibt er umsonst wie es steht, damit der Geist, der mich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle wird, das ins ewige Leben fließt. Ja? Jesus, sei mein Licht, gib mir zu trinken von diesem Wasser, damit meine Liebe reift. Ja? Und dann die Verwurzelung. Ja, wir müssen auch verwurzelt sein. Ja? Und da schreibt Paulus an einer schönen Stelle, Kolosser 2, Vers 6, wie ihr nun, Angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Ja? In Christus verwurzelt sein, das heißt nicht einfach einen Moment sagen, ach Herr, komm in mein Herz und dann wieder abdrehen und seine eigenen Wege gehen im Leben, sondern Bleiben in Christus, bleiben in seinem Licht, bleiben in seinem Wort, gehorsam sein, nicht nur an einem Tag, sondern von Tag zu Tag, Jahr für Jahr. Ja? Und dann wird die Liebe auch Früchte bringen, ja? vielleicht nicht gleich von heute auf morgen, vielleicht nicht in derselben Qualität sofort, aber sie wird Wachsen und gedeihen. Ja? Jesus sagte, ohne mich könnt ihr keine Früchte bringen, ja? sondern bleibt auf mir, dann werdet ihr fruchtbar. Ja? Und das ist, was wir hier sehen. Ja? Paulus blieb sein Leben standhaft ja? bis an den Tod. Und seine Liebe ist gereift. Und wir sehen das schöne Werk und Auswirkung dieser Liebe, wo er sich freut am Glück des Anderen. Ja? Und an Philemon sehen wir auch diese Schönheit Jesu Christi. Er erquickt Paulus' Herz. Wir dürfen annehmen, dass er dem auch Folge geleistet hat. Paulus sagt ja hier, noch mehr wirst du bestimmt tun. Das ist auch ein interessanter Moment hier. Philemon erquickt und erfreut Paulus sogar über lange Grenzen hinweg. Paulus ist hinter gefängnismauer Philemon kann ihm, kann ihm nicht persönlich etwas geben. Aber in dem, wie Philemon handelt, erquickt er auch auf dieser Entfernung. Ja, das ist so interessant und in den letzten Wochen ist mir das auch nochmal so bewusst und teuer geworden. Zum Beispiel, jetzt ist in Kasachstan, wo mein Bruder lebt, die Gemeinde nach wie vor in Isolation. Also seit. Mehrere Monaten jetzt dürfen sich nicht sammeln. Schwierige Lage für Pastoren, besonders von kleinen Gemeinden, sehr schwierig. Sie sind ohne, ohne Mittel teilweise. Und wir haben das auch hier erwähnt, gebetet darüber. Und manche Geschwister haben, ohne dass sie diese Leute, die dort jetzt in Not sind, kennen persönlich, ja, und bis Kasachstan sind 5000 Kilometer, haben sie so wie sie konnten, geholfen, ja, Geld gegeben, beten auch darüber, wie hier übrigens auch im Vers 22, nach euren Gebeten werde ich euch geschenkt. Und sie haben ganz real über Grenzen hinaus, ja, über viele Länder zwischendurch, über 5000 Kilometer, Leute, die sie nicht persönlich kennen, haben sie ganz real erquickt. Ja, mein Bruder hat diese Hilfe dort zukommen lassen an die Leute und die, das war so überraschend. Leute aus Deutschland, die, die du gar nicht kennst, nehmen Teil an deiner Not, ja? erquicken das Herz ja? über, über Entfernungen, über Landesgrenzen. Ja? Und das hier auch. Paulus ist im Gefängnis, aber was Philemon für andere tut, erquickt ihn. Und Paulus freut sich darüber, dass Philemon in seinem Christenstand Gedeiht, ja? Er handelt nach Christi-Ebenbild. Er hilft und Paulus freut sich darüber. Er freut sich, dass Philemon ein rechter Christ ist. Ja? Er hat keinen Neid, keinen Eifersucht, keinen Wettbewerb wie über seinen Sohn. Er freut sich, je, je besser es Philemon geht, je besser es Onesimus geht, je besser es meinem Bruder und Schwester geht, umso mehr ist mir Freude. Ja? Und das ist ganz Wichtiges, was wir hier merken. Ja? Die Liebe. Nummer zwei, wie auch in diesem Text zu sehen, Vers 21 sagt Paulus: Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir. Paulus vertraut. Ja? Ganz, banal, ganz einfache Beobachtung. Paulus vertraut. Und das ist auch ein Kennzeichen der Liebe. Liebe vertraut. Ja? Das heißt in 1. Korinther 13, 7, die Liebe hofft alles. Ja, dieses Wort hier im griechischen im Philemonbrief, das auch kann man mit Hoffnung übersetzen, in der Hoffnung auf deinen Glauben. Ja. Paulus vertraut. Ja. Was ist so wertvoll? Ja. Man könnte sagen, ja, Paulus vertraut dem Philemon, weil eben Philemon so ein guter Mensch ist. Ja, da kann man leicht vertrauen. Und das ist vielleicht wahr in, in, diesem, in, in dieser Situation. Philemon ist tatsächlich schon geübt im Guten. Ja, wir sehen am Anfang des Briefes, er sagt, Paulus sagt, ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Das heißt, Philemon hat schon eine Weile auch Liebeswerke bewiesen. Aber wenn man nachdenkt, wird man feststellen müssen, vertrauen ist immer verbunden mit Risiko. Ja, man kann zehnmal mit, einer, mit einem Menschen umgehen, sehen, okay, scheinbar ist so und so. Und dann plötzlich ist mein Vertrauen gebrochen, ja, weil etwas geschehen ist, was davor nicht gab. Ja. Jedes Mal, wenn ich vertraue auf andere oder vertraue mich anderen an, riskiere ich was. Ja. Ich riskiere, dass ich verwundet werde. Ich riskiere, dass etwas nicht so läuft. Ja. Und die Bibel, nochmal, ja, dass wir richtig verstehen, die Bibel sagt nicht, dass wir aus Menschen etwas machen müssen. Ja. Es heißt im Gegenteil, ist wer auf Menschen äh, aufbaut, aber auch auf sich. Ja. Das ist, wenn ich nur mir vertraue, das ist auch nicht, nicht biblisch. Ja. Aber Vertrauen ist immer ein bisschen ein Risiko. Ja. Und in dieser Welt gibt es diesen traurigen Spruch, ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Was heißt das? Das heißt, wenn mein Vertrauen irgendwann verletzt war, wenn ich unschöne Erfahrungen gemacht habe, kann es passieren, dass ich übervorsichtig sein werde. Dass ich nicht nur dieser konkreten Person, die mich verraten oder enttäuscht hat, nicht vertraue, sondern allen Menschen. man sagen, ich vertraue keinem. Alle sind Lügner, alle sind irgendwie verdienen das nicht. Ja? Und man wird misstrauisch und man wird zynisch. Man, man wird verschlossen, weil man sagt, ah, nur Verräter, gibt es rundherum niemanden traue sich an, sei immer vorsichtig und so weiter. Und Paulus aber zeigt etwas anderes. Vertrauen kann durchaus zu, kann zu Schmerzen führen, ja? sage ich mal, wenn, wenn es gebrochen wird. Aber Misstrauen und Zynismus und so, so eine Menschenverachtung irgendwo, ja, das ist auch nicht, was die Liebe tut. Ja, und wir sind so leicht. Einmal reicht und wir merken das für immer. Ja. Bei uns war in der, Familie, in der Familiengeschichte so eine Situation. Da kam ein Verwandter aus einem Dorf in Kasachstan, das war noch zu Sowjetzeiten, zu uns in die Hauptstadt nach Almata und er hat bei uns gewohnt da gearbeitet erste Zeit und hat irgendwie so Abendschule gemacht. Gab es früher für Erwachsene, dass man nachholen konnte äh, in der Schule, dass man seinen Abschluss irgendwie parallel zu Arbeit nachholt. Und Abend ging er, abends ging er angeblich zu Abendschule da. Und dann stellte sich heraus, das war nicht so, sondern er ging, hat sich amüsiert irgendwo mit, mit jungen Mädchen und sonst wie. Und mein Opa, er war Schockiert war, so wie er erzogen war, man durfte so nie machen ja, und war total davon schockiert. Ja. Und fortan äh, hieß dieser, dieser Verwandte unter sich der Betrüger. Ja. Also das, das, der Betrüger. Er hat den Vertrauen, das man in, sie, in ihn gesetzt hat, gebrochen. Er ja. hat gesagt, er ist in der Schule, aber er war nicht in der Schule. Ja. Und seitdem. Opa konnte ihm nie vertrauen, hat ihn immer so mit, mit Misstrauen angeguckt, ja, weil einmal hat gereicht und dann hast du für dein ganzes Leben später, vielleicht ist man vorsichtig mit dir, ja, weil man eben gebrannt ist jetzt. Ja. Und so kann passieren, auch in anderen Beziehungen, unter Eheleute, unter Eltern und Kind oder und unter unserem Freundeskreis, dass man in seinem Vertrauen enttäuscht war und verletzt und seitdem ist da alles gebrochen, da ist eine Distanz entstanden, da gibt es keine Nähe, man ist immer so ja, mit dieser Vorsicht, ja, ich lasse nicht ran an mir diesen Menschen und eigentlich gar keinen Menschen, ja? alle sind sie so. Ich kann nur mir selbst trauen. Manche sagen das auch ganz offen. Ich vertraue niemandem, nur mir selbst. Und das ist, das ist, was den Menschen eigentlich schadet auf, auf, auf Langesicht. Paulus handelt nicht so, obwohl auch er verraten wurde, wir lesen, dass seine treuen Mitarbeiter in einem Brief ergrüßt vom Namen dieses Mitarbeiters, in einem anderen, was später geschrieben ist, er sagt, er hat auch die Welt geliebt, Alles haben sie mich verlassen und gehen jetzt ihren Weg, hat auch ihn verraten. Ja? Aber Paulus vertraut. Ja? Wir sehen das auch in Jesus, ja? auch Jesus vertraut. Jesus und Petrus, erinnern wir uns an diese Geschichte, am Abend vor der Kreuzigung Jesu sagt Petrus mit so schönen Worten, ja, er sagt, wenn alle dich verleugnen, ich nicht, ja, ich bin bereit mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Wunderbares Bekenntnis an sich. Und einige Stunden später, dreimal, nicht bloß als Zufall irgendwie, dreimal hintereinander, er verleugnet ihn. Was tut Jesus? Sagt er denn, ja, mit dem Petrus, das ist aus, ja, ich mache ein dickes Kreuz in meinem Notizbuch, der ist nicht vertrauenswürdig, ja, mit dem will ich niemals mehr was zu tun haben. Der ist ein Verräter, der hat seine Chance vertan. Einige Tage später, wo sie am See sind, ja, nicht, nicht Monate, nicht Jahre, einige Tage später, Jesus gibt diesem Petrus den Auftrag, Weide meine Schafe, das heißt, pass auf die Gemeinde auf. Was ist geschehen? Hat Petrus sich jetzt bewährt als Superhirte, als treue Mitarbeiter am Reich Gottes, als wunderbar erfahrener Pastor? Gar nicht. Das war mehrere Tage später. Aber Jesus, Petrus ist tief gefallen dort. Das war persönlich für ihn ein Tiefpunkt vielleicht in seinem ganzen Leben. Er ging hinaus mit Weinen, ja, der starke Mann. Aber Jesus gibt ihm diesen Auftrag. Ja. Er vertraut ihm diese, diese Arbeit, diese Stellung weiter an. Ja. Weide meine lema Und da ist etwas sehr Wichtiges, was uns auch ans Evangelium ranbringt. Ja. Wenn wir nachdenken, wie oft in unserem Leben haben wir gegen Gottes Wort, gegen seine Prinzipien, gegen seine Gebote und Wohlgefallen uns vergangen. Ein Mensch wäre vielleicht längst enttäuscht von uns. Er hätte gesagt, mit dem mache ich nichts mehr. Der ist unzuverlässig. Der verdient kein Vertrauen weg von dem. Ich suche mir solche, wo ich mich verlassen kann. Wie oft, wenn ich Ehrlich nachdenken, muss ich bekennen, Herr, ich habe so oft dich enttäuscht, mich falsch benommen, nicht so, richtig, nicht so wie es sein sollte, manchmal trotz besseren Wissens. Ja. Und doch, der Herr hat seinen Weg trotzdem mit uns, von Tag zu Tag. Er wirft uns nicht weg, er lässt nicht bei erstem Vergehen sagen, oder beim zweiten, oder beim x ja, jetzt weg mit dir, sondern er hat Geduld ja, mit uns jahrelang, wo wir mit derselben Sünde vielleicht, mit derselben Situation hunderte Male gescheitert sind. Und doch, Jesus hat seinen Weg mit uns, er vergibt, wenn wir kommen. Ja. Und er hat das auch seine jünger gelehrt. Es gibt eine Stelle, die vielleicht schockierend ist, ja, Lukas 17, wo er sagt, wenn dein Bruder siebenmal am Tag gegen dich sündigt und doch zu dir kommt mit Bitte um Vergebung, vergib ihm. Ja? Siebenmal am Tag. Ja? Und das ist unsere Hoffnung, ja? dass mit unseren Vergehen, mit unseren Enttäuschungen, mit all unserer Unvollkommenheit, Leute sind vielleicht längst enttäuscht von uns und wollen vielleicht nichts mit uns machen, aber Jesus, arbeitet nach wie vor, ja? Es sei denn, dass wir nicht unser Herz wiederum erhärten oder, oder irgendwie freiwillig und, und ohne Reue weiter sündigen, das wäre die Verstockung, das wäre noch ganz anderes. Aber Jesus vergibt, er nimmt uns wieder auf, er führt uns, ja? Wir singen dieses Lied, und du kennst mich und hast mich trotzdem lieb, ja? Du kennst mich. Ja? Jesus kennt uns noch von Anfang an, wo wir noch Sünder waren. Er hat keine Illusionen in Bezug auf uns. Und doch, er lässt sich nicht erbieten. Ja? Liebe lässt sich nicht erbieten. Sie vertraut nach wie vor. Ja? Sie vertraut einem Ehemann, der vielleicht um Vergebung bat tausendmal und nach wie vor Verfehlungen hat. Ja? Sie lässt sich nicht erbieten. Das ist menschlich unmöglich, muss man gerade so sagen. Ja. Aber wenn Gott im Herzen ist, da gibt er auch die Gnade dafür. Das ist das Wunder, ja? dass man einander vertrauen kann, trotz allem, was man da erlebt hat miteinander. Und auch in der Gemeinde, wir sind 20 Jahre zusammen unterwegs, eigentlich jeder hat schon in Bezug auf den anderen irgendwie schon Enttäuschungsmomente erlebt. Da muss man ehrlich sagen, ja? mit Pastoren ist man enttäuscht, mit Bruder so und so. Fatal wäre, wenn wir uns verschließen und wir sagen, die sind alle, alle denen kann man nicht trauen, die sind alle Verräter, mit, mit denen mache ich nicht, ja, mache mit dem Bruder. Aber der Bruder in zwei Jahren, in einem Jahr, auch der wird dich enttäuschen. Und wie viele hast du selbst enttäuscht? Ja? Und das, das, da müssen wir einfach mit diesem Prinzip, was wir, was wir hier sehen, ja, nach wie vor lernen zu vertrauen, zu vergeben. Ja? Auch wenn es mit Schmerzen verbunden ist, auch wenn wir enttäuscht werden. Vertrauen ist, wenn man anderen, anderen nahe lässt an sein Herz. Und da ist das Herz offen, da kann man mittendrin hinein irgendwie so ganz schmerzhaft treffen. Aber wenn wir uns abschotten von anderen, ja, da kann keine Gemeinschaft sein. Und da kann auch kein Christentum sein, ja, weil auch ich habe mich enttäuschend verhalten zu den anderen oder im Geheimen, aber Gott kennt ja, ja. Wenn ich so richten werde, bin ich selbst als Erster der Schuldige. Ja? Deswegen, Paulus vertraut, ich vertraue auf deinen Gehorsam und schreibe dir, denn ich weiß, dass du mehr tun wirst, als ich sage. Ja? Und drittes, was wir sehen am Ende, Paulus bittet um Hilfe, wo er sie braucht, ja, auch ganz schlichte Beobachtung hier am Text, aber auch ganz wichtige Beobachtung, Vers 22, er sagt, zugleich bereite mir eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. Ja, Paulus braucht einen Platz, wo er sich aufhalten kann, nach der Freilassung aus dem Gefängnis. Ja, das ist der Hintergrund hier. Er braucht einen Raum, vielleicht über den Winter, dass er da, äh, dort leben kann. Und Philemon, wir haben gesagt, er hat Sklaven, er hat eine Gemeinde in seinem Haus beherbergt, offenbar hat er Räume, ja, vielleicht ein großes Haus, er ist wahrscheinlich reich. Und Paulus bittet ihn, bereite mir einen Platz, wo ich, wo ich verweilen kann, wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme. Ja? Und das ist sehr wichtig auch und sehr interessant, dass er sich nicht scheut zu bitten. Ja? Da, wo er braucht etwas, er bietet. Wir tun es oft nicht. Ja? Aus Scham oder aus Stolz oder aus einer Mischung von beiden, wo wir Hilfe brauchen und nicht bitten darüber. Ja, zum Beispiel, ganz banal, manche Männer besonders kennen das auch an mir, sie gehen nicht zum Arzt, ja, sie fühlen, etwas ist nicht in Ordnung, ja, mit dem Herzen oder mit dem Zahn oder mit sonst was. Ja. Aber man zögert das hinaus, bis es weiter nicht geht, ob sei das aus Angst oder sonst was. Ja. Aber oft handelt man holt man nicht Hilfe, bis man dahin buchstäblich vielleicht getragen wird, auf der Bar irgendwie, ja, dass schon Notdienst -Not kommen muss. Ja. Man fühlt, die Hilfe ist da, aber zögert, bis es vielleicht zu spät ist. Ja. Und das ist nicht, nicht recht. Ja. Warum tun wir das? Da ist auch dieser Stolz irgendwo. Ja. In der russischen kriminellen Welt gibt es so einen schrecklichen Spruch, ja, der heißt, Nie ni boisa, ni prassi. Ja? Vertraue niemanden, habe von niemandem Angst und bitte niemanden über etwas. Ja? Warum? So handeln richtige Männer. Sie bitten, nirg äh, äh, sie bitten keinen um etwas. Die sind alle so selbstständig, die lösen ihre Probleme selbst. Alle, ja? Und das ist schrecklich, dass selbst als Christen, manchmal habe ich diesen Eindruck, dass wir nach diesem Kriminalweltprinzip handeln. Niemanden bitten, ja? weil wenn man bittet, ist man wieder, man macht sich angreifbar irgendwo, man muss vielleicht sich demütigen, man muss seine Sachen aussprechen, das will man nicht. Und ich bitte niemandem um etwas. Ja? Und wir handeln so ein bisschen wie Soldaten. Ja, Soldaten haben so Tarmuniformen an, so mit, entweder mit grünen Punkten oder im Winter so Weißkleidung, damit sie nicht auffallen. Und so sind man, manchmal sind wir so, dass wir uns tarnen. Wir tarnen uns als die Glücklichen. Wir lächeln, alles gut. Man fragt, wie geht's, Bruder? Ist, ist alles gut? Ah, wunderbar, Gott sei Dank. Und später kommen Geschichten, wo es offenbart, es war nicht gut. Ja? Aber man hat nicht davon erzählt, vielleicht war es beschämend war oder schmerzhaft. Alles gut, wunderbar, Gott bringt uns nach vorn und dann später zack und da entstehen Geschichten wo es manchmal vielleicht schon zu spät ist oder das ist schon so festgefahren warum nicht früher gebetet ja oder warum nicht früher einfach ehrlich erzählt was was da schief läuft ja und da gibt's vorne gibt's lächeln oder eine Tarnung als alles alles geht voran alles ist schon aber hinten da sind Nöte in der Seele Nöte in der Familie sonstige Sachen, ja, und man tarnt sie. All, alles ist gut, keine Hilfe, alles schon wunderbar. Ja. Und Paulus tut das nicht. Ja. Er, er, er braucht Hilfe und er sagt, kannst du mir da und da äh, die, zum Beispiel die Herberge hier gewähren. Ja. Wenn er in Noten sind er sagt, bietet, weil wir so große Noten haben, dass wir gar nicht wissen, ob wir lebendig äh, noch daraus rauskommen. Ja. Der zweiten Korintherbrief, Hat, hatten sie was erlebt? Ganz schwierig. Und er er bietet die Gemeinden, betet, dass ich frei das Evangelium verkündigen kann, weil er so viel Widerstand hat. Er sagt nicht, ja, Evangelium ist mir immer leicht und wunderbar zu bekennen. Er sagt, bietet darum, ich habe Kämpfe darin, ja. ich habe auch Anfechtungen, bietet um mich, wie, wie viele... Äh, wenn wir durch die Briefe gehen, wie viele Male bietet er die Adressaten, dass sie für ihn beten, weil er eben Nöte und Schwierigkeiten und Schwachheiten hat. Ja, Paulus maskiert sich nicht, er ist hier ganz offen. Ja, und auch da, auch da sehen wir dieses Evangeliumsprinzip. Ja, Evangelium sagt uns, vor Jesus, brauchen wir nicht aus uns irgendwas zu gestalten. Wir brauchen nicht Tarnanzüge zu tragen als Leute, die tugendhaft und wunderbar sind. irgendwie Wir brauchen keine Maske aufzusetzen mit Lächeln drauf. Ja, ich habe jetzt in, der, in dieser Corona-Zeit, da gab es in einer Zeitung so eine Maske, da hat eine Frau stand auf dem Bahnsteig mit so einer Maske und da ist so ein Lächeln drauf gemalt. Ja? Vielleicht hat jemand gesehen. Und so machen wir. Hier ist ein Lächeln, aber innerlich und im Hintergrund, da ist, sind Tränen und Schmerzen. Ja? Und wir brauchen auch für Jesus nicht etwas darzustellen aus uns. Ja? Gerade im Evangelium sind wir gerufen, so wie sie sind. Mit allen Noten, mit allen Fehlern, mit allen Sünden, mit allem was krumm ist, mit allem wo Verfehlungen, Sünden sind, zu Jesus zu kommen, wie wir sind. Ja? Er ist gekommen nicht für die Gesunden, die schon lächeln, bei denen alles stimmt, bei denen viel Kraft ist, wo alles wunderbar rund läuft. Jesus sagte, ich bin gekommen um. Sünder zu Busse zu rufen, um die Kranken zu heilen. Ja, die brauchen den Arzt. Und hier lernen wir: Ja, lasst uns nicht hinauszögern, dass wir zu Jesus kommen, bis es zu spät ist. Ja, wenn wir merken, mein Herz ist nicht in Ordnung, bei mir gibt es Nöte, wo ich nicht klar komme. Lasst uns nicht Masken aufsetzen hier. Lasst uns nicht warten, bis es vielleicht nicht mehr geht und dann gibt es vielleicht gar keinen Rückweg, ja, sondern jetzt kommen zu Jesus Christus. Jetzt bekennen, Herr, gerade was wir besprochen haben, meine Liebe ist mangelhaft. Ich habe Vertrauen verloren zwischen mir und meinen Geschwistern. Das stimmt, unsere Beziehung ist zerbrochen. Ich habe Misstrauen oder zu mir hat man Misstrauen, weil ich schlecht gehandelt habe. Bitte hilf! Ja. Und Jesus in einer wunderbaren Stelle. Er ruft uns dazu. Ja, Matthäus 11, 28, der letzte Vers für heute. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Lasst uns diesem Ruf folgen. Ja, lasst uns nicht zögern und Lass uns nicht seine Hilfe ignorieren oder aufschieben, sondern ganz bald kommen, da wo unser Gewissen bezeugt, hier hast du verfällt, da wo wir merken, da ist mein Herz kalt, da mein Glaubensleben ist hier im Wanken, da ist noch Stein in meinem Herzen. Schnell kommen zu Jesus Christus, ja? nicht tarnen, nicht maskieren, sondern zu ihm rufen. Ja? Und Jesus, das ist das Schöne. Solche nimmt er an. Ja? Jesus nimmt die Sünde an, ist so ein wunderbares Lied. Lass uns da stehen bleiben und beten zusammen und lass uns auch danach dann im Alltag nicht vergessen zu handeln. Herr, danke dir für dein Wort, danke dir für das schöne Evangelium, das gerade gebrochene, gerade verfehlende, gerade gefallene, ruft zu Jesus Christus und ihnen auch die Vergebung zuteil werden lässt. Denn dafür hast du gelitten, nicht unsere Tugenden, nicht unser guter Zustand oder unser Erfolg lasst uns, lässt uns bei dir angenommen sein, sondern dein lammes Blut, was für uns floss. Bitte, Herr, hilf, dass wir unser kaltes Herz, unser Herz aus Stein, zu dir in Busse tragen, zu deinem Kreuz. Wir bitten, mache alles neu, lasse auch das Herz lebendig sein, voll deiner Liebe. Wir bekennen, dass bei uns an vielen Stellen die Liebe noch so mangelhaft ist, Herr, dass da noch so viel Unvollkommen ist, so viel Schwach. Bitte, Herr, hilf, dass wir dich untereinander lieben mit dieser vollen, richtigen biblischen Liebe, dass wir uns Erfreuen am anderes Glück, dass wir anderen Gutes gönnen ohne Neid. Hilf, dass wir Vertrauen, Herr, auch wenn wir verletzt waren, dass wir uns nicht erbittern lassen. Hilf, dass wir auch alle unsere Nöte ehrlich bei dir aussprechen, um Hilfe bitten, denn du gibst gern und ohne Vorwürfe zu machen. Sei du gepriesen, Herr, hilf uns, wenn wir im Alltag immer wieder bei diesen Punkten mit kämpfen konfrontiert sind, wo wir lernen müssen zu vergeben, zu weiter zu vertrauen, unsere Liebe zu üben. Herr, in allem, was sie mit sich bringt, hilf uns dabei. Sei du die Quelle der Liebe, schenke uns ein neues, reines, lebendiges Herz und sei in allem gepriesen und gelobt. In Jesu Namen. Amen. für die Verse, die wir heute in Philemon gemeinsam betrachten durften, wo wir sehen können, wie wertvoll, aber auch wie wichtig es ist, sich für andere wirklich freuen zu dürfen. Und ich denke, wir haben auch sehen können, dass diese Freude nicht von uns herauskommt, einfach so, weil sie in uns ist, sondern weil sie vom Herrn ist. Eine Freude, die wir haben können, weil unsere wahre Freude im Herrn liegt, weil wahre Freude sich auch auf Liebe zum Nächsten gründet und wir haben gesehen, dass diese Liebe ebenso aus der Quelle kommt, aus unserem Herrn Jesus, der uns alles dazu gibt, um in ihn verwurzelt zu sein, um in ihm und durch ihn zu wandeln. Und so sind wir auch fähig, anderen Menschen so zu begegnen, mit Freude, auch wenn es ihnen besser geht als uns und dass wir nicht in Neid verfallen oder in Missgunst oder anderen Dingen. Ich möchte euch einladen, dass wir unseren Gottesdienst mit Gebet abschließen, besonders auch zu diesen Punkten, dass wir sie mitnehmen auch für die kommende Woche und auch sehen, wo wir wachsen können in diesen Punkten, wo der Herr Veränderung wünscht, damit wir immer ihm ähnlicher werden können steht nach Möglichkeit gerne dazu auf. Jesus Christus, ich möchte dir danken für dieses Wort, was wir heute hören durften, was du uns hinterlassen hast, Herr, durch Philemon oder in dem Schreiben auch zu Philemon. Danke dir, Herr, dass du auch durch den Apostel uns gezeigt hast, dass wahre Freude für andere möglich ist wenn wir in dir verwurzelt sind. Danke dir, Jesus Christus, dass jeder, der zu dir kommt, wahre Freude empfangen darf. Vergebung, Liebe zum Nächsten, weil du selbst das Licht bist, weil du selbst die Liebe bist. Danke dir, Jesus, dass du die Quelle für all das sein darfst. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, auch in der kommenden Woche, das, was wir heute gehört haben, umzusetzen, dafür im Gebet auch zu sein, dass wir lernen, uns für die anderen zu freuen, uns wirklich für die anderen zu freuen, dass wir auch lernen, dort dankbar zu sein, auch für das, was wir haben, selbst wenn es weniger ist oder wenn es uns auch schlechter geht, dass wir dennoch wissen dürfen, Herr, dass du uns alles schenkst, was wir benötigen und hilf uns darin dankbar zu sein und darin unsere Freude zu haben. Im Namen des Christus bitte ich. Amen.